Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Evelina Show. Und heute machen wir mal ein Video, und zwar Make-up. Ja, hier sieht man schon meine ganzen Make-up-Sachen. Die werde ich euch gleich vorstellen. Ich zeige euch heute ein leichtes Make-up, was man immer machen kann, zu einfach so oder zu einer Party oder sonst noch was. Also, dann würde ich mal sagen, let's go end the video. Also, ihr fragt euch wahrscheinlich, oh, wie, wie bist du jetzt auf Make-up und so bekommen? Und zwar ganz einfach. Und zwar, ich, also Mama, sie schminkt sich halt immer. Und ich schminke mich, oder Mama schminkt mich immer, zur Fasching, zu meinem Geburtstag oder zu Halloween. Und seitdem mag ich schminke. Ich weiß nicht, wieso, aber... Ich finde, Schminke ist einfach sehr schön und das kann man noch immer machen. Deswegen bin ich jetzt Schminke-Fan geworden. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal alles, was ich habe. Einige Sachen habe ich zu meinem Geburtstag bekommen. Ich glaube, mehr oder weniger vieles. Und ja, fangen wir bei den Paletten an. Hier habe ich einmal so eine bunte Palette. Die werde ich wahrscheinlich heute benutzen. So sieht diese Palette aus. Hier sind ganz viele bunte Farben. Die werde ich auf jeden Fall heute benutzen. Dann habe ich die hier zum Geburtstag bekommen. Dann habe ich hier noch so einen auch zum Geburtstag bekommen. Hier ist so Goldfarbe und dann so ein Rosé. Und das hier habe ich auch zu meinem Geburtstag bekommen. Hier ist ein Altrosé. Und hier noch glitzer ganz viel. Weiter geht es hier bei den Pinseln. Einmal habe ich hier so einen Pinsel. Das ist ein Rose, Das benutzt man für Puder. Das weich. Oh, mag ich das? So weich und sauber, weil ich ihn noch nie benutzt habe. Dann habe ich hier das. Diesen Pinsel habe ich auch zu meinem Geburtstag bekommen. Den habe ich einfach so gekauft und den habe ich zu meinem Geburtstag habe ich hier noch so einen Pinsel, wie man schon sehen kann. Ich habe diese Palette schon mal benutzt, weil die einfach so schön ist. Und ähm, das habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Dieser Pinsel ist von der Marke Essence, die ist mega gut, diese Marke. Also ich kann die euch empfehlen, die kann man bei Rossmann kaufen. Dann habe ich hier noch so einen Pinsel, auch von Essence, auch mega gut. Den habe ich zwar noch, auch noch nie benutzt, aber der ist auch richtig gut. Das ist einfach richtig bequem. Und dann habe ich noch von Essence so. Das ist so eine Augenbrauenbürste. Das macht meine Mutter. Ja, dann habe ich hier so welche Lipgloss. Einmal zwei gleiche, nur die ist durchsichtig. Und die ist ein bisschen so pink. Das habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Diese drei. Dann habe ich hier so ein Mascara. Einen schwarzen. Habe ich von meiner Mama bekommen. Dann habe ich hier zwei äh, drei kleine Schwämmchen. Die sind so süß. Und wozu die sind, das, damit kann man was verblenden, zum Beispiel mit einem Concealer. Man macht hier Concealer drauf und dann kann man das verblenden. Anstatt mit dem Finger oder mit einem Gipinsel. Die kann man auch immer leicht auswaschen in heißem Wasser und Seife und dann auswaschen. Und dann habe ich hier noch Puder. Damit werde ich diesen Pinsel benutzen und dann hier so. Und das mache ich dann mal auf die Wangenknochen. Also dann würde ich mal sagen, wir fangen an und ich werde erstmal zwei Pünktchen von Concealer auf mein Gesicht, also unter meinen Augen machen. Zwei. Ich mache es meistens heimlich, damit Mama es nicht sieht. Aber jetzt weiß Mama mein Geheimnis. Aber ich habe es ja auch schon mal gesagt, glaube ich. Jetzt ist es schon ein bisschen schmutzig, aber ist auch extra dafür gedacht. Nicht, dass er schmutzig wird, sondern dass man mit dem Verbleiben kann. So, jetzt fangen wir mit dem Lidschatten an und ich nehme natürlich meine Lieblingspalette. Ich liebe diese Palette. Okay, ähm, ich weiß jetzt nicht, was ich alles nehmen soll. Also, welche Farbe. Weil, äh, ja, ich weiß nicht, welchen Look ich mache. Aber zuerst werde ich mit diesem Pinsel in Weiß gehen und dann erstmal hier so weiß drauf machen. Man fängt erstmal eigentlich immer mit den hellen Farben an und dann kommt man langsam zu dunkel. Das mache ich so immer. Aber ich glaube, das gehört euch auch so. Ich weiß es nicht. ich kann meine Augen nicht so halten. Deswegen muss ich es immer so machen. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. Das mache ich ja nur für mich. Also. Das war ein bisschen zu viel auf meinem Finger Das was gekommen jetzt ich uns wieder. Äh, jetzt weiß ich nicht, welche Farbe ich nehmen soll, weil ich mache. Heute mache ich so ein leichtes Make-up. Deswegen weiß ich nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Oder ich nehme einfach von einer anderen Palette. Also ich weiß jetzt welche Farbe. Ich nehme diesen Pinsel. Muss ich bald waschen. Aber egal. Ich nehme diesen Pinsel, nehme ein bisschen Pink. Pinkie Pie bin ich heute. Und so ein bisschen Pink. Und ich aussehe wie Pinkie Pie. So. So, und dann nehme ich noch so ein Hot Tropic-Farbe. Ja, so ich mache es immer so. Jetzt nehmen wir diese glitzernde Farbe. Ich mache es, glaube ich, am besten mit dem Klima. Noch ein bisschen Also das klappt richtig gut, deswegen mache ich das am besten nicht mit einem Pinsel. Ich mache es eigentlich nie so mit einem Glitzerpinsel, weil sonst bleibt immer alles im Pinsel und dann ist es schwer auszuwaschen. So und jetzt nehme ich ein bisschen Farbe und mache es auf, der, auf dem anderen Auge. Jetzt machen wir weiter mit Mascara. Früher konnte ich nicht mit Mascara umgehen und jetzt kann ich es sogar mit der linken Hand ein bisschen. So, und jetzt kommt der letzte Sprich oder vorletzte. Ich nehme jetzt Lipploch mache jetzt hier drauf. Also schmeckt nicht so lecker, aber riecht dafür gut. Lecker. Nur nicht zum Essen gedacht, sondern für die Lippen gedacht. So. und jetzt kommt Rusch. <lacht> oh, hier hab mein Und jetzt Rusch drauf. So, so sehe ich jetzt aus. Ich finde diesen Look richtig schön und das ist auch richtig einfach nachzumachen. Man kann es auch mit so eine Palette machen. Mit so eine Palette oder mit dieser Palette. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich ein leichtes Make-Up mache, dann lasst doch mal einen großen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit wir uns nie verlieren.